Etwas, was ich sehr häufig gefragt werde, ist, brauche ich ein Instagram-Unternehmenskonto? Die Frage ist sehr einfach zu beantworten, ja, sobald du Instagram kommerziell nutzt. Das bedeutet, nicht nur Firmen und Unternehmen brauchen ein Unternehmenskonto, sondern auch jeder, der irgendwie mit seinem Instagram-Account oder dem dazugehörigen Blog Geld verdient, also auch Blogger bzw. Influencer. Bisher ist es so, dass viele Influencer noch ein privates Profil nutzen, das ist natürlich blöd. Denn dadurch können Sie Werbung nicht richtig kennzeichnen. Instagram bietet ja diese coole Funktion, dass man einblenden kann, eine bezahlte Partnerschaft mit. Das steht dann schön über dem Beitrag, dass alles korrekt gekennzeichnet und da beschwert sich niemand. Wenn man das allerdings über ein privates Profil hat, hat man diese Möglichkeit nicht. Und wenn ihr das nicht ordentlich markiert, könnte es sein, dass ihr ein Problem mit der Schleichwerbung bekommt und mit Instagram selbst. Das wäre ja natürlich nicht cool. Übrigens hat ein Unternehmenskonto auch für euch Vorteile. Ihr könnt nicht nur die Partnerschaften markieren, sondern ihr könnt auch Produkte markieren, ihr könnt Werbung schalten und ihr könnt mehr Insights-Daten einsehen. Das ist doch ziemlich cool, also warum ein privates Profil weiter benutzen? Ein Unternehmenskonto einzurichten hat bisher eigentlich keine Nachteile. Wenn man sich die Entwicklung auf Facebook allerdings anschaut, dann ist es dort natürlich so gewesen, dass die Unternehmensseiten nach und nach immer weniger Reichweite erhalten haben. Und wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, dann könnte das natürlich auch auf Instagram der Fall sein, dass dort irgendwann die Unternehmen weniger Reichweite erhalten und dann mehr dazu gedrängt werden, Werbung zu schalten. Wenn du dir jetzt ein Instagram-Unternehmenskonto einrichten möchtest, geht es ganz einfach. Das ist in wenigen Momenten erledigt. Ich habe dir dazu ein Tutorial erstellt, damit du das direkt nachmachen kannst. Bis dann!